Heute soll es um diese Lötstation gehen, wie ich drauf gekommen bin, warum die so toll ist und warum es auch was für euch sein könnte. All das nach dem Intro. Hallo und willkommen in der Kellerwerkstatt. Löten ja, heute soll es ums Löten gehen oder genauer gesagt um diese Lötstation. vorweg, wie bin ich drauf gekommen, sowas zu bauen? Ich besitze diesen Lötkolben schon etwas länger und auch meine Akkugeräte mit den dazugehörigen Akkus besitze ich schon eine ganze Weile, aber irgendwie habe ich diese Verbindung nie hergestellt. Der Lötkolben selber kann mit 12 bis 24 Volt betrieben werden, meine Akkus von Makita haben 18 Volt, sollte also passen, eigentlich ganz einfach, Naja, aber wie gesagt, eine Verbindung habe ich zwischen denen habe ich selber nie hergestellt. Es war nun dieses Video von Adam Savage auf seinem Kanal Tested, was mich letztendlich auf die Idee gebracht hat. Er baut dort eine mobile Lötstation und die hatte ich eigentlich auch vor, genau so nachzubauen. Allerdings habe ich beim Zusammenstellen der einzelnen Bestandteile gemerkt: hey, der Akku ist eigentlich schwer genug, um diesen ganzen Aufbau selber zusammenzuhalten, beziehungsweise stabil genug zu halten. Dass man da gar keinen großen Rahmen drumherum braucht. Nur war die Idee also geboren, konstruiere ein Zwischenstück, was den Akku und den Lötkolbenhalter miteinander verbindet und drucke das Ganze auf dem 3D-Drucker aus. Die Pläne dazu stelle ich bei Thingiverse kostenlos zur Verfügung. Ähm, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch eine kurze Beschreibung, was man alles braucht, um das Ding nachzubauen. Hier aber einmal das gute Stück im Detail. Die mobile Lötstation besteht letztendlich nur aus dem Lötkolben, wie gesagt, TS100. Verlinke ich auch alles unten einmal in der Videobeschreibung. Einem gekauften Lötständer, der ist hier nur mit einer Schraube gesichert. Dann habe ich hier ein gedrucktes Zwischenstück und hier unten einen Kabelschuh für Makita-Akkus. Wie gesagt, von Thingiverse runtergeladen, öffentlich verfügbar. Das kann sich auch jeder ganz einfach nachdrucken. Hier jetzt einmal als Demonstration, wie schnell der einsatzbereit ist. Ich schalte den jetzt hier einmal ein und da muss ich hier noch einmal auf den Knopf drücken. Dann heizt der sich auf. Das Video ist nicht beschleunigt, sondern das geht tatsächlich so schnell, wie man es jetzt hier auf dem Video sieht. Wir sind jetzt schon ja gut, bei knapp 300 Grad. Die Temperatur, auf die er sich einstellt, kann man festlegen. Jetzt hat er seine Temperatur erreicht. 350 Grad habe ich bei mir eingestellt. Das waren jetzt, ich weiß gar nicht, ein paar Sekunden. So, und wenn ich den nicht mehr brauche, kann ich ihn hier ausschalten mit dem Schalter. Und das Thema ist durch. Im Anschluss drücke ich jetzt einmal den Akkuschuh für Makita-Akkus, das Zwischenstück, und baue das Ganze schließlich zusammen. Und wir sehen uns in knapp fünf Minuten wieder. So und schon ist der Schuh nutzbar für einen Makita Akku, einschieben, rausziehen, alles gut und von der anderen Seite hier kann man sehen, da sind die Anschlüsse, da basteln wir jetzt Kabel dran night in the middle Came home. Ja, so einfach ist das Ganze. Das Tolle an der Lötstation ist, dass ich mit der besonders mobil bin. Ich muss da keine Powerbank oder äh, Netzteil mitschleppen und aufbauen, sondern ich kann das Ding einfach im Stück nehmen, irgendwo hingehen und einfach loslegen. Ich bin sozusagen sofort einsatzbereit. Die Station ist äh, klein und leicht, aber auch immer noch schwer genug, dass die sicher steht. Ich bin von dem Ding eigentlich durchweg Nee, ohne eigentlich, ich bin von dem Ding durchweg begeistert. Also für alle, die sich jetzt fragen, warum die ähm, Lötstation, also die, die gedruckten Teile hier, einmal weiß sind und einmal schwarz und der Lötkolben einmal schwarz und einmal blau. es liegt daran, dass ich die Lötstation einmal für mich gebaut habe und dann ein zweites Mal für dieses Video. Aber nicht nur für dieses Video, sondern auch für einen Kumpel, der das Ding bei mir gesehen hatte und auch so eine Lötstation haben wollte. Ähm, ja, deswegen ändert sich da die Farbe einmal. Ich habe das Ganze jetzt für ähm, Makita-Akkus ausgelegt. Ähm, man kann das aber rein theoretisch auch für alle anderen oder für alle ja, Akkus anderer Hersteller machen. Äh, kommt natürlich drauf an, auf die Spannung, die muss natürlich hoch genug sein. Mindestens 12 Volt, ein bisschen mehr wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Deswegen eignen sich die 18 Volt hier relativ gut. Aber ich weiß auch, dass es von anderen Herstellern entsprechend Akkus gibt, die man dafür verwenden könnte. Da müsste man allerdings einen anderen äh, Schuh dann verwenden, äh, aber da wird es bei Thingiverse auch was geben und dann müsste man das Zwischenstück anpassen. Ich habe es jetzt für Makita gemacht, weil ich halt Makita-Geräte habe, aber rein theoretisch äh, kann man es auch für alle anderen Hersteller machen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da und teilt das Video mit allen, denen so eine mobile Lötstation gefallen könnte und wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Wer sich jetzt fragt, wer der Typ ist, was das soll, egal. Fangen wir nochmal von vorne an. Diese mobile Lötstation. Sie fragen, was das für ein Kului? Das Tolle an der Lötstation. Ne, wir fangen ganz nochmal anders an. Bleibt gerne dran. Ich bin darauf gekommen. Fangen wir nochmal von vorne an. Nicht gut.